Äh, dem nächsten äh, äh, Beitrag und ähm, da wartet äh, schon der Herr Stefan Oppel, sehr gut äh, von der Donau Universität Krems, genau. Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur, äh, der sich äh, genau das Thema der digitalen Grundbildung der verbindlichen Übung äh, angesehen hat und äh, da eine, eine, eine Studie dazu äh, begleitend äh, gemacht hat. Es wird Sie ja sehr freuen, ich weiß nicht, ob Sie es vorher gehört haben, dass äh, der Martin Bauer folgende Aussage gemacht hat. An, dieser Fach, an diese Fachtagung werden wir uns noch lange zurück äh, erinnern. Das war der Tag, als die digitale Grundbildung zum Pflichtfach wurde. Und äh, es ist ja eine sehr schöne Entwicklung, aber ich ähm, bitte Sie jetzt um Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank. Äh, danke für die, äh, für die Einladung. Ganz kurz mit der Bildschirmfreigabe zu starten. Ich, ich denke, das müsste funktionieren. Ja, genau. Ähm, ja, äh, freut mich sehr. Ich, ich, ich habe im Vorfeld mit dem Martin schon mal einen kurzen Spoiler. Also äh, es gab, glaube ich, glaub ich ja, schon eine Adresseauswendung dazu. Also freut mich sehr, dass es jetzt tatsächlich ein Pflichtfach äh, äh, geworden ist. Äh, worüber ich berichten darf, ist tatsächlich ein... Äh, eine, eine kleine Untersuchung, die wir durchgeführt haben oder die, die tatsächlich von der Datenhebung her der Kollege Fuchs, der da als Mitautor auch genannt ist, durchgeführt hat, der Absolvent in unserem Studiengang E-Education ist und im Gebiet der, Bild in, in der Bildungsdirektion Vorarlberg, wo er auch als Lehrperson tätig ist, dass er versucht hat herauszufinden, die die konkrete operative Umsetzung der verbindlichen Übung um digitale Grundbildung zu untersuchen. Ähm, Untersuchungszeitraum war tatsächlich noch vor äh, Covid. Das heißt, in, in diesem äh, Vortrag äh, geht es gar nicht um Covid. Äh, wir haben als Untersuchungszeitraum äh, den, die Weihnachtszeit oder, oder, oder den Beginn des Schuljahres äh, vor dem ersten Lockdown, das heißt vor mittlerweile eineinhalb Jahren, oder fast, fast zwei Jahre fast zwei Jahre mittlerweile, wo es das erste Mal quasi verpflichtend, flächendeckend diese verbindliche Übung, digitale Grundbildung gab. Und haben uns da eben sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schulleitungen flächendeckend in Vorarlberg angesehen oder versucht anzusehen, wie denn die digitale Grundbildung tatsächlich in den Schulen auch angekommen ist. Worauf haben wir geachtet? Drei Aspekte, die wir in der Untersuchung angesprochen haben oder versucht haben zu erheben. Äh, einmal die Form der Umsetzung, äh, insbesondere, und auf das möchte ich äh, besonders eingehen, hier jetzt äh, in diesem Vortrag, die Rolle der acht Teilbereiche, die im Lehrplan ja definiert sind äh, und die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, die vielleicht daraus entstehen. Und als dritten Aspekt, auf den ich heute nicht genauer eingehen werde, äh, der wahrgenommenen Fortbildungsbedarf äh, in in diesen Bereichen, also wo es denn Interesse aus Sicht der Lehrpersonen in erster Linie daran gibt, vertiefte ähm, Weiterbildungen noch zu erheben. Ich lasse das heute in erster Linie aus Zeitgründen weg, aber auch deswegen äh, weil sich die Ergebnisse spiegelbildlich quasi mit jenen der, der wahrgenommenen Relevanz äh, in den Nachteilbereichen in den decken. erwähnt es vielleicht dann es relevant ist. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen. Äh, ich habe es kurz erwähnt, äh, Online-Befragung in Zusammenarbeit mit Bildungsdirektion Baalberg. Es also gab eine Schulleitertagung, wo diese äh, Studie vorgestellt wurde und äh, dann äh, auch in die Schulen getragen wurde, im November, Dezember 2019. Ähm, Rücklauf äh, auf Ebene der Schulen haben wir nicht ganz die Hälfte, also ungefähr 40 Prozent der Schulen haben teilgenommen. Äh, man sieht auch da jetzt eine ja, kle kleine Studie, äh, kommt bei Weitem nicht an, an die Ends heran, an die Anzahl an Teilnehmerinnen äh, in den Studien, die wir vorhin gerade in den, äh, in den Untersuchungen von Christoph gehört haben. Aber hier 64 äh, Lehrpersonen, wie viele da tatsächlich prinzipiell in Frage kämen, ist schwer zu sagen, weil es äh, keine Daten darüber gibt, wie viele Personen da tatsächlich digitale Grundbildung äh, unterrichten oder weil es ja integrativ unterrichtbar ist, ähm, äh, sich in diesem Bereich engagieren. Kalkulatorisch aus dem Rücklauf, weil wir die Schulleitungen befragt haben, wie viele Lehrpersonen an ihren Schulen denn äh, in der digitalen Grundbildung tätig sind, kann man auch ungefähr hochrechnen dass wir davon ausgehen können, dass wir mit diesen 64 in etwa 15 Prozent der in Frage kommenden Lehrpersonen erreicht haben. Ich gehe ganz kurz im ersten Teil nur, um den Rahmen zu setzen, auf die Form der Umsetzung ein, bevor ich dann im Detail nur auf die, auf diese Rolle der die und die inhaltliche Schwerpunktsetzung eingehen möchte. Die erste Frage, die wir uns da anschauen können, ist, Hinsichtlich der beiden möglichen Umsetzungsformen, die ja für diese verbindliche Übung vorgesehen äh, sind, äh, ist es ein dezidiertes Fach oder ist es indikativ ähm, in den in anderen Fächern verankert? Eine Diagnose, die ich hier dazu sage, wenn man sie in, den, in der Abbildung nicht erkennen kann: Es gibt keine Schule, die sich ausschließlich für die eine oder die andere Variante entschieden hat. Ähm, es ist immer eine Kombination. Wir werden es dann auch über den Jahresverlauf gleich auf der nächsten Folie sehen. Ähm, was wir sehen können, ist, wenn es als Fach verankert wird, dann ist es tatsächlich ein Großteil äh, der, der befragten Schulen im Ausmaß von etwa zwei Stunden ähm, äh, verankert. Wenn es integrativ ist, nivelliert äh, sich das Bild ein bisschen, das, das passiert über das gesamte Spektrum. Interessanter, weil auffälligere Muster äh, ist, wenn man sich über die äh, vier Schulstufen in der Sekundarstufe 1 äh, ansieht, Uh, vielleicht wichtig an, an dieser Stelle nur mal zu erwähnen, es war schon im Titel drinnen, uh, befragt wurden ausschließlich die Mittelschulen. Also AHS waren uh, nicht Teil uh, der, der Stichprobe hier. Uh, und an den Mittelschulen sehen wir, dass uh, in erster Linie die Pflichtstunden uh, sehr stark in den ersten beiden uh, Schulstufen, der Sekundarstufe 1, verankert sind. Wohingegen, und da haben wir die großen Peaks uh, die integrative Verankerung ganz stark in der Schulstufe 7 und 8 ähm, abgebildet ist. Das ist, äh, wenn man auf die Kandidatinnenfächer äh, äh, schaut, was man äh, für die digitale Grundbildung heranziehen kann als explizites Schulfach, ja, nachdem es ja noch kein Pflichtfach gab und damit äh, äh, wirklich explizite Dankung äh, möglich äh, oder, oder vorgesehen war, ist es nicht besonders überraschend, dass das in den ersten beiden Schulstufen noch als die Pflichtstunden verankert wird und dann stärker integrativ gesehen wird. Wenn wir auf den integrativen Blick, auf den Bereich, einen genaueren Blick werfen, dann sehen wir, dass es einen großen Leader bei den Fächern gibt, wo integrativer Unterricht durchgeführt wird. Das ist Mathematik in fast 50 Prozent der genannten. Fälle äh, gefolgt von und dann äh, einem großen Block einerseits äh, der, der Sprachen, Deutsch und Englisch und der, der sozialen und naturwissenschaftlichen Fächer, Geografie, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, alle ungefähr in, äh, im gleichen Ausmaß. Dieser Block Sonstige, die ich da zusammengefasst habe, hinten diesen Longtail an Fächern, da ist inkludiert äh, Fächer wie Musikerziehung. Ähm, da sind ein äh, Sport drinnen, da ist teilweise auch Religion drinnen. Das sind, äh, glaube ich, die drei häufig genanntesten in diesem Bereich. Aber eben ganz klar die Mathematik, die hier heraussticht. Vor diesem Hintergrund kann man sich jetzt die, die Rolle der acht Teilbereiche ansehen. Das ist vor allem dann äh, später bei der Interpretation interessant, äh, dass die Mathematik für die integrative Verankerung sehr stark herangezogen wird. Die Teilbereiche, die im Lehrplan stehen, die man eher mathematisch orientiert interpretieren könnte, aber vielleicht auch gar nicht so stark im Vordergrund stehen. Äh, kleiner Spoiler vielleicht. Wenn wir auf die acht Teilbereiche schauen, haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben einerseits äh, die Lehrpersonen, auch die Schulleitungen, aber wir werfen jetzt den Blick äh, ganz explizit auf die Lehrpersonen äh, befragt, äh, für wie wichtig sie äh, diese unterschiedlichen Teilreiche den Halten, also dass man die abdecken sollte im, äh, im Unterricht ähm, auf einer Skala von 1 bis 4 hier, wo 1 äh, äh, sehr wichtig ist und 4 äh, sehr unwichtig wäre. Und wir erkennen da schon, äh, wenn man einfach nur einen Blick auf diese vier, auf diese, acht, auf diese acht Teilbereiche werfen, die da abgebildet sind, äh, zwei Grundmuster. Das ist eine relativ hohe Relevanzwahrnehmung da in diesen, in diesen fünf ersten, nehmen wir vielleicht das sechste noch dazu und zwei, die ein fundamental anderes Muster aufweisen. Wenn wir da ins Inhaltliche reinschauen, ist der Teilbereich, der mit Abstand am höchsten, also am wichtigsten erachtet wird. Uh, jener Sicherheit, also die Kompetenzen, die beim Lehrplan unter, diesen, uh, unter der Tagline oder der Teil, Teilbereich Sicht, uh, Sicherheit zusammengefasst sind. Uh, dann folgen relativ gleichrangig diese vier anderen, deren uh, Titel ich im Detail jetzt nicht uh, vorlese, aber wir haben hier die gesellschaftlichen Aspekte, wir haben hier die Betriebssysteme, die Informationsdaten, Medienkompetenz uh, und hier kommunika digitale Kommunikation, Social Media. Wir haben ungefähr ähnliche Verteilung. Äh, etwas abfallend tut der Bereich der Mediengestaltung und äh, äh, eher ins Negative von der Wichtigkeitswahrnehmung äh, drehend äh, ist der Bereich der technischen Problemlösung und vor allem jener äh, des Computational Thinking. Waren wir das noch mal ein bisschen verdichtet? Das war ein zweites Item, das wir in diesem Bereich abgefragt haben. Äh, wir haben gefragt nach den Top drei Teilbereichen, also welche drei Teilbereiche sollten auf jeden Fall abgedeckt werden, dann zeigt sich im Wesentlichen ein konsistentes Bild, kommt fast das Gleiche raus. Wir haben sehr oft genannt Sicherheit. Wir haben wiederum diese vier anderen, die etwa gleich, gleich oft genannt wurden. Die Mediengestaltung setzt sich ein bisschen nach unten ab und wieder zwei Teilbereiche, nämlich das technische Problemlösen und das Computational Thinking, die nach unten ausreißen. Das ist prinzipiell schon mal ein interessantes Bild. Es gibt also hier offensichtlich ganz fundamentale Relevanzentscheidungen, die also Relevanz, Grundausgangspunkte, so muss man eigentlich sagen, Ausgangspunkte für Relevanzentscheidungen, die getroffen werden, wo man denn den Schwerpunkt hinlegt. Weil man muss ja auch sagen, Sie werden ihn alle kennen, den Lernplan für digitale Grundbildung. Der ist mit den über 100 Deskriptoren, die da als Kompetenzen formuliert sind, sehr komplex, sehr umfassend. Es ist wenig realistisch anzustreben, die wirklich alle abdecken zu können, auch wenn man es über alle vier Jahre verankert. Dementsprechend muss es hier, wie es in jedem Rahmenlehrplan der Fall ist, zu Relevanzentscheidungen kommen. Und man kann davon ausgehen, dass die wahrgenommene Wichtigkeit aus Sicht der Lehrpersonen da durchaus einen Einfluss hat. Und dementsprechend ist dann schon genauer anzuschauen, was denn mit diesen Teilbereichen technisches Problemlösen und Computational Thinking passiert. Und genau das haben wir versucht, also nicht nur auf diese beiden zu schauen, sondern generell jetzt auch auf die praktische Umsetzung zu schauen, indem wir gefragt haben, in welchen Schulstufen würden Sie denn diese acht Teilbereiche jeweils verankern? Da waren mehrfach Antworten möglich, das heißt, ich konnte sagen, ja, ähm, digitale Kommunikation adressiere ich in der fünften, sechsten, siebten und in der achten. Also das war, war mehr oder weniger, äh, waren Checkboxes Wichtig hier äh, zu, äh, anzusehen, wenn wir diese Muster interpretieren, der rote Balken zu Beginn ist äh, die, äh, das Statement, das müsste schon vor der Sekundarstufe 1 adressiert werden, also muss in der Primaria kommen. Äh, der hellgrüne Balken am Ende ist äh, das Kennzeichen für, naja, das, ist, das kann man schon machen, aber es sollte eigentlich nach der Sek 1 in einer weiterführenden äh, Schule kommen. Und der dunkelrote, den wir nur hier äh, in die Prominenz sehen, ist, äh, dieser Teilbereich ist eigentlich überhaupt irrelevant und den müsste man gar nicht abdecken. Und es zeigt sich ein ähnliches Muster, äh, wie wir es vorhin schon bei der Relevanz, bei der Relevanzwahrnehmung hatten. Auch hier ähm, die äh, die Teilbereiche, äh, die als durchschnittlich wichtig wahrgenommen wurden, auch jener, der als besonders wichtig wahrgenommen wurde, also Sicherheit, die zeigen eine weitgehende Gleichverteilung über die Schuljahre äh, hinweg. Schöne Glockenkurve haben wir eigentlich hier bei den gesellschaftlichen Aspekten, alle anderen äh, Am zwar gewisse Schiefe drinnen, aber äh, wenig Ausreißer, auffallend vielleicht auch Betriebssysteme und Standardanwendungen mit einem Fokus in den ersten beiden Jahren. Das korrespondiert vielleicht ein bisschen mit dieser Verankerung als Pflichtfach, äh, wo, wo man quasi die Grundlagen hier abholen würde und auch hier wieder äh, das technische Problemlösen und das Computational Thinking äh, ein bisschen zugespitzt gesagt, ja, wenn man es macht, dann macht man es bitte äh, in der letzten Schulstufe, das wäre der blaue Balken, aber eigentlich äh, soll das erst später passieren oder es ist tatsächlich gar nicht notwendig. Äh, sehen wir hier bei Computational Thinking eben herausstechen. Auch hier wieder ein bisschen zugespitzt, aber auf, aufs gleiche Item, nur ein bisschen anders dargestellt, äh, wenn man das jetzt äh, über die Schulstufen hin aggregiert, äh, also im Wesentlichen da diese einzelnen Balken aufeinandersetzt dann zeigen sich äh, hier mehrere Cluster in der achten Schulstufe. Also das sind jetzt quasi die, die Anzahl der Nennungen, äh, das genannt wurde, dass eine bestimmte, ein bestimmter Teilbereich in einer Schulstufe adressiert werden sollte, aufaggregiert über die Schul, äh, Schulstufen. Wir haben also hier nur die Daten von der Schulstufe 5 und den früher äh, Nennungen. Hier kommen jene, der, die Nennungen der Schulstufe 6, 7 oder 8 dazu und da wir dann nur die dazu, die später nennen. Und wenn wir jetzt hier einen Blick auf äh, das Endergebnis werfen äh, in der Schulstufe 8, dann sehen wir, dass sie im Wesentlichen zwei große Gruppen ergeben äh, in, der, in der praktischen Umsetzung. Ja, die ein Stück weit korrespondieren mit der, äh, mit der Relevanzwahrnehmung. Wir werden dort auch dann gerne nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Das ist die große Gruppe, äh, die wir äh, auch hier vorne schon gesehen hatten und die wir bei der Relevanzwahrnehmung gesehen hatten, wo den Lead wiederum in grün hier die Sicherheit hat. Also das wird auch am häufigsten äh, genannt als, äh, als ein Thema, das im Unterricht verankert wird oder das adressiert wird. Äh, dann haben wir wieder diese vier anderen Bereiche und dann haben wir eine Gruppe, die doch äh, wesentlich weniger oft genannt wird. Und da ist wieder dabei äh, das äh, Computational Thinking in grün, das technische Problemlösen, in Dunkelblau und in diesem äh, ja, normalen Blau <lacht> äh, äh, haben wir interessanterweise die Gesellschaftlichen Aspekte. Das ist äh, ein, ein interessantes Phänomen hier. Das war, wenn Sie sich erinnern, bei der Relevanzwahrnehmung eigentlich relativ gut dabei in der tatsächlichen Verankerung fällt jetzt hier in eine untere, äh, in eine Kategorie, die äh, eher beim technischen Problemlösen und beim Computational Thinking ist. Man kann sich das auch wiederum ähm, etwas, genauer, hoppla, äh, etwas genauer ansehen, indem man jetzt diese beiden Daten zusammenbringt. Und der Grafik möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Äh, ich sage nur kurz, was Sie da jetzt sehen. Sie sehen jetzt auf der X-Achse, also XY-Plot, auf der X-Achse die durchschnittliche wahrgenommene Wichtigkeit der einzelnen Teilbereiche. Und äh, also die Daten, die wir ganz zu Beginn äh, diskutiert hatten. Und auf der Y-Achse, die aggregierte Anzahl der Behandlungen des Themenbereichs über alle vier Schulstufen. Also we im Wesentlichen äh, diese Anzahl hier, diese Datenpunkte, die Sie hier in der Schulstufe 18 sehen, die sind da auf der Y-Achse aufge aufgetragen. Und wir sehen jetzt hier rein schon durch die visuelle Analyse, dass äh, nicht überraschend diese Vermutung, die wir vorher schon in den Raum gestellt haben, nämlich dass äh, die wahrgenommene Wichtigkeit mit der äh, Anzahl der Behandlungen der Themenbereiche korrespondiert, dass sich das soweit bestätigt. Also was unwichtig wahrgenommen wird, das wird auch relativ selten im Vergleich zu den anderen Teilbereichen im behandelt, was besonders wichtig wahrgenommen wird, kommt sehr oft vor. Wir sind das bei der Sicherheit und hier am unteren Ende bei Computational Thinking. Wenn wir jetzt hier eine lineare Regression durchlegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es Ausreißer oder nicht, dann sehen wir, dass zwei da im Wesentlichen abweichen, zwei Teilbereiche. Das ist nach unten und jetzt haben wir die nochmal herausgearbeitet, diese, die gesellschaftlichen Aspekte, die da in den unteren Cluster fallen. Nach unten weichen die gesellschaftlichen Aspekte ab. Das heißt, nach unten, das bedeutet, dass die als relativ wichtig wahrgenommen oder eingeschätzt werden, dass sie aber tatsächlich im Unterricht äh, im Vergleich relativ selten adressiert werden. Das heißt, das ist was, was man sich so anschauen muss, woran das liegt. Äh, auch hier, ich habe gesagt, ihr lasst mit dem Weiterbildungsbedarf weg. Aber wir sehen, äh, wenn man sich die Items zum Weiterbildungsbedarf ansieht, dass das äh, der eine Teilbereich ist, und zwar wirklich herausragend, äh, wo höherer Weiterbildungsbedarf von den Lehrpersonen gesehen wird. Also eine mögliche Erklärung für diesen Ausreißer nach unten wäre, äh, dass man äh, das Gefühl hat, dass, es, oder dass viele der teilnehmenden Lehrpersonen das Gefühl haben, in diesem Themenbereich vielleicht nicht so firm zu sein und da mehr Input benötigen würden, um das adäquat adressieren zu können. In die andere Richtung reist aus die Mediengestaltung, der Teilbereich Mediengestaltung. Der wird zwar als wichtig, aber als weniger wichtig als andere Teilbereiche wahrgenommen, wird aber im Vergleich zu den anderen dann doch relativ oft im Unterricht verankert. Also auch die Frage, wie kann man das erklären? Das können wir jetzt nur spekulieren, weil wir es nicht im Detail abgefragt haben. Aber wenn man auf die, auf die Kompetenzen, die da in dieser Kategorie zusammengefasst sind, reinschaut, dann kann man annehmen, dass in diese Kategorie sehr oft Aktivitäten, Lernaktivitäten einsortiert werden, die was mit Präsentationserstellung zum Beispiel zu tun haben. also eine Powerpoint erstellen, was sich in vielen, in vielen Fächern, gerade im integrativen Unterricht, durchaus anbietet, dass ich hier begleitend zu Präsentationen zu erarbeiteten Themen, die Schülerinnen und Schüler erarbeiten, auch entsprechende Begleitmedien erstellen lasse und dass das dann dementsprechend in diesem Themenbereich hier verortet wird. Deswegen, auch wenn es vielleicht nicht so wichtig wie die anderen wahrgenommen wurde, doch relativ oft im Unterricht verankert ist. Es ja, äh, flapsig gesagt, da geht es relativ leicht, das zu verankern, deswegen wird das relativ oft auch, äh, äh, auch adressiert. Aber auch hier wieder sehr auffällig: die beiden Ausreißer nach unten, nochmal deutlicher sichtbar: äh, das technische Problem lösen und das Computational Thinking, ähm, was mich auch schon zur, äh, zur Zusammenfassung und zur Interpretation dieser Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben, bringt. Äh, herausgegriffen oder ein bisschen spekulierend, weil es äh, tatsächlich äh, jetzt in einem nächsten Schritt auch verifiziert werden muss, gehe dann noch mal, ich noch mal drauf ein. Ähm der Themenbereich, also wenn man jetzt diese Themenbereiche versucht zu clustern, ja, dann gibt es äh, einen Themenbereich, der sich mit technischen Aspekten, mit informatischen Aspekten beschäftigt ja, und in den, den fallen eben genau Computational Thinking und technische Problemlösung äh, rein, die, und das habe ich jetzt mehrfach äh, erwähnt und gezeigt, werden als weniger wichtig erachtet äh, und sie werden auch weniger prioritär behandelt. Und insbesondere Computational Thinking wird, Sie erinnern sich an die gerade von vorher ein Thema für weiterführende Schulen gesehen. Ähm, was ich nicht in Grafiken gezeigt habe, aber was sich in den Daten zeigt, wir haben auch uns angeschaut, gibt es äh, unabhängige Variablen, gibt es Einflussfaktoren, die auf diese Einstufungen vielleicht Einfluss haben und weder das Geschlecht noch das Dienstalter noch, und das ist äh, vielleicht am interessantesten hier noch der fachliche Hintergrund zeigen einen Einfluss auf die Ergebnisse. Äh, auch äh, Lehrpersonen, die im MINT-Bereich tätig sind, wo man annehmen könnte, dass sowas wie Computational Thinking zum Beispiel, äh, oder auch technisches Problemlesen, aber vor allem Computational Thinking in der Mathematik, Verankerbar wäre, rein, rein von der thematischen Nähe her, wenn man auf die Lernergebnisse schaut, gibt es da keine herausragende Präferenz für die Themenbereiche. Eigentlich im Gegenteil, das schlagt eher zwar nicht signifikant, aber das schlagt eher nur ins, in, den, in die andere Richtung aus, wenn man es in, in dem Vergleich zur, Grund, zur, zur gesamten Stichprobe steht. Zweiter auffälliger Punkt waren eben die gesellschaftlichen Aspekte, auch auf das vielleicht noch einen, einen genaueren Blick. Es wird nochmal zusammengefasst, dass wichtig und relevant erachtet von den befragten Lehrpersonen äh, im Unterricht, aber tendenziell eben weniger oft äh, priorisiert von äh, ähnlichem Niveau wie Computation Thinking, technisches äh, Problemlösen. Und ich habe es erwähnt, äh, bei den Fortbildungen sehen wir hier. Äh, ein, eine Ausprägung äh, hin zum Wunsch zu, zu mehr Fortbildung, insbesondere bei den Personen, die auch sagen, ja, das ist besonders wichtig für mich. Im Unterricht. Also wenn es eine hohe Relevanzwahrnehmung gibt, gibt es da auch überdurchschnittlich oft äh, die, den Wunsch nach, äh, nach mehr Fortbildung. Es ist tatsächlich also hier ein, äh, ein Hinweis darauf, dass es hier ähm, an, an Kompetenzwahrnehmung ein Stück weit vielleicht fehlt und dass man da äh, nachschärfen müsste. Ich habe es auch gezeigt, umgekehrtes Bild haben wir bei der Mediengestaltung. Die ist im Unterricht überproportional oft zu der Relevanzwahrnehmung abgebildet. Wenn wir jetzt noch die Schwerpunktsetzung schauen, auch das wird kurz erwähnt schon bei den Daten, aber hier nochmal herausgegriffen. Wenn man explizit im Stundenplan Fanker die unterrichtsformen betrachten, dann sind die eher in den ersten beiden Schuljahren der Sekundarstufe 1 oder hier zumindest in der Mittelschule ähm, abgebildet. Später haben wir dann stärker die integrativen Unterrichtsformen. Und da gibt es einen starken Fokus in der Umsetzung auf äh, jene Teilbereiche, die auch im Wesentlichen, noch bevor es die digitale Grundbildung gab, ein Stück weit im ECDL abgebildet waren. Also Themen, die bereits in der Schule Üblicherweise auch adressiert wurden, so was wie Betriebssysteme, Standardanwendungen, digitale Kommunikationssicherheit, Mediengestaltung, Informationsdaten, Medienkompetenz. Also da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Die drei anderen Teilbereiche, und das sind eben genau wiederum gesellschaftliche Aspekte, technisches Problemlösen, Computational Thinking, die kommen in den explizit verankerten Unterrichtsformen. Äh, relativ selten vor, sondern wenn sie überhaupt adressiert werden, dann werden sie erst später integrativ adressiert. Das ist einmal nur die Diagnose, äh, was man mit dieser Information tun und welche Schlüsse man daraus zieht. Das müsste man jetzt noch ähm, diskutieren. Äh, vielleicht noch eine Interpretationshilfe äh, dazu. Äh, das eine ist, wir haben ja nicht nur die Studie durchgeführt, wir haben uns natürlich auch die, die Literatur, die es rundherum gibt, angesehen dazu. Und da ist schon auffällig, dass es gerade zu diesem Bereich Computational Thinking äh, sehr unterschiedliche, offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen äh, gibt, was denn da enthalten ist und wie das zu interpretieren ist. Und wenn sich die Fachcommunity noch nicht einig ist, äh, dann ist nicht überraschend, dass äh, auch im Feld bei den Personen, die es dann operativ umsetzen müssen, äh, vielleicht eine gewisse Unsicherheit besteht, was denn Computational Thinking alles umfasst und wie man es denn tatsächlich dann mit den Inhalten des eigenen Unterrichts in Beziehung setzen kann. Eine Hypothese, die wir eben festgemacht haben an, an diesem Phänomen der gesellschaftlichen Aspekte, die sehr relevant wahrgenommen werden aber relativ selten adressiert werden, ist als Einflussfaktor die eigene Kompetenzwahrnehmung zu einzelnen Teilbereichen, die man sich da anschauen kann und die einen Einflussfaktor hat, was denn wirklich in der Schule auch ankommt. Und auch das habe ich schon erwähnt, die Relevanzentscheidung im Sinne der wahrgenommenen Lebensrealität der Lernenden als möglicher Moderator für, wo setze ich denn den Fokus drauf? Also, was ist denn für die Schülerinnen und Schüler tatsächlich wichtig in der, in der, in der Lebenspraxis, in der Lebensrealität? Hinweis darauf, der Themenbereich Sicherheit mit seinen, mit seiner hohen Relevanzwahrnehmung und auch der hohen Adressierung sticht da ganz sicher heraus. Das waren jetzt ein paar Blitzlichter, wenn Sie sich das gern detaillierter anschauen möchten. Wir haben das erst vor ja, mittlerweile einem Monat erschienen in der Zeitschrift R&D Source, der BH Niederösterreich, veröffentlicht diese Studie. Da sind die Detaildaten auch noch mal drinnen. Da sind noch mal ein paar mehr Aspekte drinnen, die man sich da genauer anschauen kann. Wir sind auch gerade dabei, in Zusammenarbeit auch mit dem Ministerium, diese Studie jetzt noch mal größer auszurollen. Also, was Sie, was Sie jetzt gehört haben, ist vor Adelberg und Mittelschulen. Es wäre natürlich spannend, das für ganz Österreich zu untersuchen. Es wäre natürlich spannend, das auch für den AHS-Bereich zu untersuchen. Und es wäre natürlich spannend, dann nicht nur die Schulleitungen und die Lehrpersonen, sondern auch andere Sekundengruppen zu, äh, zu befragen. Und äh, eine derartige Studie ist äh, aktuell in Vorbereitung. Wir starten jetzt gerade äh, damit am äh, ersten Studienteil. Äh, qualitativ mit Interviews durchzuführen, mit äh, Schulqualitätsmanagerinnen und Managern diese Perspektive einmal abzuholen äh, und während es dann auch äh, nochmal im Laufe des Sommersemesters ist der aktuelle Plan, die Unsicherheit kennen wir alle, äh, wie es ausschaut, äh, nochmal breiter an, an die Schulen zu bringen und äh, die Untersuchungen weiter auszuholen. Vielleicht äh, ganz zum Schluss, äh, Shameless Plug. Äh, wir haben noch eine weitere Studie am, am Laufen. Kollegin von mir, die Digitalbahner von der P.A. Von der Kärnten, die, deren Dissertation ich an der, an der J.K. mit betreuen darf, äh, untersucht aktuell, äh, wie der Acht-Punkte-Plan in den Schulen ankommt und welche Auswirkungen der für Lehrpersonen hat. Äh, da ist die Befragung gerade offen. Wenn Sie Zeit, Lust und Interesse haben, sehr gerne an dieser, äh, an dieser Befragung auch äh, teilzunehmen. Äh, ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es gern auch asynchron natürlich da nachfragen oder, oder, oder Interesse an einer Zusammenarbeit gibt. Vielen herzlichen Dank, Dr. Doppel, für diese Analyse. War sehr spannend. Ähm, besonders der Aspekt äh, oder das Ergebnis mit dem Computational Thinking. Denn ähm, ich komme gerade von ähm, Slowenien, da war eine Konferenz Reset Education im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft äh, äh, in Ljubljana. Und da ist sehr stark die Frage aufgeworfen worden: Inwiefern wird KI unterrichtet äh, an Schulen? Und zwar nicht die Algorithmen, die dahinter stecken, sondern das Grundprinzip. Und das dockt irgendwie an den Mechanismus des Computational Thinkings an. Und ich weiß natürlich, ob Sie da jetzt Bestrebungen kennen, das auch im Curriculum zu verankern. Aber das ist, glaube ich, eine ganz offene Frage, immer selbst die Frage gestellt und keine direkte Antwort gewusst. Punkt Relevanz, weil ich sage, wir sind von KI schon das ist, das ist, oft umgeben. Das ist korrekt. Ja, genau. Aber also, wenn man auf die Lernergebnisse schaut, ist das tatsächlich auch formal noch nicht abgebildet. Also, das ist nur mal ein Thema, das man eigentlich nur mal neu, neu mitdenken müsste, ja? wenn man jetzt darüber nachdenkt, was auch im Pflichtfach irgendwie als, als, als Themen rein, reinkommen muss. Ja? Absolut. Ja, es bleibt spannend. Bleibt spannend, genau. Er ja, wird nicht <lacht> langweilig. Auf jeden ja. Fall. Gut, jedenfalls vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich